Liebe Genossinnen und Genossen, ein herzliches Willkommen auch von mir für diesen wichtigen Parteitag. Wir wollen, uns, wir wollen uns gemeinsam aufstellen, um die Linke zu stärken, denn das ist dringend notwendig in dieser verrückten, gefährlichen Zeit. Weltweit ist die Rechte auf dem Vormarsch, werden Menschen zu Sündenböcken für politisches Versagen gemacht und die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung mit Füßen getreten. Bei jedem Tweet von Donald Trump denkt man doch, der ist doch total verrückt geworden. Aber das, aber das macht ihn nicht weniger gefährlich. Per Twitter kündigt er seinen Bombenangriff auf Syrien an. Und was macht die deutsche Bundeskanzlerin? Sie sagt, das wäre angemessen und erforderlich. Dieser Angriff war weder angemessen noch erforderlich. Er war völkerrechtswidrig, unverantwortlich und gefährlich. Jetzt, jetzt droht im Iran die nächste Kriegsgefahr. Und ich fordere die Bundesregierung auf: Frau Merkel, stellen Sie sicher, dass Sie nicht in einen direkten oder indirekten Krieg gegen den Iran eintreten werden. Wer, wer ballert, bevor geprüft wird, wer Bomben wirft, statt Friedensverhandlungen zu setzen, wer mit dem Feuer spielt und das Leben vieler Menschen imperiale Machtinteresse unterordnet, der muss gestoppt werden. Liebe Genossinnen und Genossen, diese Bundesregierung sorgt nicht dafür, dass die Welt friedlicher und sicherer wird. Im Gegenteil. Sie will 2 des Bruttosozialproduktes für Rüstung ausgeben. Das sind über 30 Milliarden mehr als heute. Dafür kann man viele Erzieherinnen, Altenpflegerinnen und Lehrerinnen einstellen. Und da wäre das Geld tausendmal besser aufgehoben. Wer, wer ein sozial gerechtes Land will, darf die Steuergelder nicht der Rüstungsindustrie übereignen. Wer Frieden will, muss verhandeln. Wer Frieden will, muss für Entspannungspolitik eintreten. Wer Frieden will, muss abrüsten. Liebe Genossinnen und Genossen, kürzlich hat Matthias Döpfner Chef des mächtigen Springer Verlages, dem mächtigsten und reichsten Mann der Welt, Jeff Bezos, Chef von Amazon, den roten Teppich ausgerollt und einen Preis verliehen. Für sein besonders visionäres Geschäftsmodell. Was sind denn die Visionen, denen Bezos seinen Reichtum von über 100 Milliarden Dollar verdankt? Bezos' Reichtum Basiert auf ganz traditionellen Methoden der Profitmaximierung, Drangsalierung der Beschäftigten und Gewerkschaftsbashing. Innovativ sind höchstens seine Methoden der Steuervermeidung. Für seine Milliarden zahlte er in Europa im letzten Jahr ganze 0,07 Prozent Steuern. Liebe Freundinnen und Freunde, Reichtum basiert nicht auf Visionen großer Männer. Reichtum beruht auf der Ausbeutung von Arbeit. Reichtum ist von vielen erarbeitet worden und soll auch den vielen dienen. Die Beschäftigten von Amazon streiken jetzt schon sechs Jahre für einen Tarifvertrag. Ihnen muss der rote Teppich ausgerollt werden. Euch gilt unsere Solidarität. Welche, welche Kräfte Menschen brauchen, die sich jeden Tag den Rücken krumm arbeiten und kaum über die Runden kommen, das habe ich von Violetta gelernt. Sie lebt im gleichen Haus wie ich. Als sie bei uns einzog, arbeitete sie bei UPS, dem weltweit größten Pakethersteller, dachte sie. Tatsächlich arbeitete sie bei einem Subunternehmen und wurde schlechter bezahlt als die UPS-Beschäftigten, einen Betriebsrat gab es auch nicht. Etwas später teilte sie mir stolz mit, sie habe jetzt eine Stelle bei Lufthansa am Flughafen bekommen. Aber es stellte sich heraus, dass sie wieder bei einem Subunternehmen gelandet war. Befristet, ohne Tarifvertrag und ohne Betriebsrat. Menschen wie Violetta werden oft als sozial schwach bezeichnet. Welch ein Hohn! Violetta ist nicht schwach, Sie gibt nie auf. Sie ist eine Enteignete des heutigen Kapitalismus. Das teilt, sie, das teilt sie mit Millionen Menschen. Andrea Nahles redet von einer neuen Solidarität der Arbeitswelt. Aber was tut sie dafür? Nichts gegen prekäre Arbeit, nichts gegen Tarifflucht. Und sie besitzt noch die Dreistigkeit, sich in knallgelber Verdi-Weste den Protesten gegen die Preisverleihung an Bessos anzuschließen. Aber diese anbieterung wurde noch vor dem Verlagsgebäude entlarvt. Hartz IV, das seid ihr, war der Slogan der Protestler. Gegen die Agenda-2010-Partei SPD. Und und auch gegen die Heuchelei einer Andrea Nahles. Liebe Genossinnen und Genossen, wir, die Linke, sind die Partei der neuen Solidarität in der Arbeitswelt. Wir tun was dafür, dass die Kernbeschäftigten mit den Leiharbeitern zusammen gegen die Leiharbeit kämpfen. Dass die, dass die Unbefristeten mit den Befristeten gegen die Befristungen kämpfen und dass Tarifverträge wieder für alle gelten. Es ist doch pervers, dass Millionen von Menschen zu wenig Arbeit haben oder gar keine und andere haben viel zu viel. Die IG Metall hat einen Anfang gemacht. Lasst uns gemeinsam für Arbeitszeiten um die 30 Stunden streiten bei vollem Lohnausgleich. Das, liebe Freundinnen und Freunde, ist die Zukunft, für die wir kämpfen. Bei den Demonstrationen der opel in Eisenach wollte der AfD-Hetzer Höcke seine vergiftete Unterstützung anbieten. Aber die Beschäftigten bildeten eine Kette, verdrängten ihn von der Demo und skandierten, wir sind international, wir bleiben international. Solidarität von der AfD wird nicht gebraucht. Super, super, Davon mehr, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch als die AfD ein Foto vom Berliner Flughafenstreik machen wollte, aber nur von den deutschen Beschäftigten, hat Ihnen die Belegschaft gesagt, alle oder keiner. Das ist die linke Losung der Zeit. Eine klasse... Eine Klasse, die sich dessen bewusst ist, braucht keine Sündenböcke. Wir kämpfen dafür, dass die Lohnabhängigen und Erwerbslosen ihre Interessen gegen die Klasse der Kapitalbesitzer durchsetzen, nicht gegen Geflüchtete und Migranten. Wenn wenn die Rechten und Neoliberalen uns gegeneinander ausspielen wollen, wenn sie nach unten treten, wenn Schuldige gesucht werden, statt sich nach oben zu wenden, dann sagen wir alle oder keiner. Liebe Genossinnen und Genossen, wenn irgendwo deutlich wird, wie unsozial unsere Gesellschaft ist, dann im Umgang mit den Menschen, die gepflegt werden. Das Pflegesystem steht kurz vor dem Kollaps. 20 Jahre Kürzungspolitik auf dem Rücken von Patientinnen und Personal, die Orientierung auf Markt und Wettbewerb, freie Fahrt für Renditejäger hat den Pflegenotstand jedes Jahr vergrößert. Aber Menschen werden nicht von Börsenkursen gepflegt, sondern von Menschen. Gesundheit und Pflege sind öffentliche Aufgaben und müssen und müssen nach Bedarf organisiert werden. Jens Spahn nutzt sein großes Mundwerk und robustes Ego doch nur für die Selbstpflege, für die Pflege der eigenen Karriere. Dieser Gesundheitsminister, liebe Freundinnen und Freunde, ist doch ein Totalausfall. Die Linke macht mit den Beschäftigten und mit vielen Bürgerinnen Druck für 140.000 Pflegekräfte mehr, für bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung, gegen den Ärztemangel auf dem Land und gegen Krankenhausschließungen. Wir sagen den Renditejägern, die Krankenhäuser privatisieren, wir sagen den Finanzhaien, die Pflegedienste aufkaufen, den Kampf an Menschen vor Profite, dafür stehen wir. Liebe Genossinnen und Genossen, Anfang Mai wurde in Stuttgart ein Haus besetzt. Es, st es stand zwei Jahre leer und gehörte einem englischen Investor. Die Sympathien der Nachbarn sind riesengroß. Im ganzen Land fehlen Millionen bezahlbare Wohnungen. Die Mieten schießen in die Decke und fressen die Löhne auf. Deshalb dürfen nicht die bestraft werden, die durch ihre mutige Besetzung auf einen Skandal aufmerksam machen, sondern diejenigen, die sich auf dem Rücken der Mieter eine goldene Nase verdienen. Vonovia zum Beispiel ist der größte Wohnungskonzern in Deutschland und Mietpreistreiber Nummer eins. Wir wollen jedes Jahr 250.000 Sozialwohnungen mehr bauen, zurückkaufen und bei Leerstand beschlagnahmen. Deshalb sagen auch wir, enteignet Vonovia. Wir wollen mit unserer Kampagne dazu beitragen, dass eine große, mächtige Mieterbewegung dem Heimatgefühl Luxusimmobilien und Baulobbyminister Seehofer Beine macht. Liebe, liebe Genossinnen und Genossen, der Kapitalismus schafft keine soziale Gerechtigkeit, sondern vertieft die Unterschiede. Nach fast 30 Jahren kann von gleichen Lebensverhältnissen in Ost und West keine Rede sein. Deshalb kämpfen wir für ein Zukunftsprogramm Ost, für gleiche Löhne. Gleiche Renten gegen die Deindustrialisierung. Die Bundesregierung ist da offensichtlich anderer Meinung. Mit Olaf Scholz zieht wieder eine schwarze Null ins Finanzministerium ein. Herr, Herr Finanzminister Scholz, begreifen Sie es endlich. Stefan Quandt und Susanne Glatten die letztes Jahr leistungslos 1,1 Milliarden Dividende erhalten haben, müssen mehr Steuern bezahlen. Applaus damit wir endlich die Wohnungsnot im Land bekämpfen, damit Altenpfleger besser bezahlt werden. Und wenn Sie, den Deutschlandchef von Goldman Sachs, der weltweit größten Investmentbank, als Staatssekretär ins Finanzministerium holen, dann haben Sie offensichtlich den Schuss nicht gehört. Liebe Genossinnen und Genossen, die kleinste GroKo aller Zeiten wird die drängendsten Fragen unserer Zeit nicht lösen. Die SPD wird sich nicht nach links erneuern. Mit wem auch? Sie will sich nicht mit den Reichen und Vermögenden anlegen. Sie weiß nicht, wie man Kapitalismuskritik schreibt. Sie sperrt sich gegen eine Revision des Hartz-IV-Systems. Sie begreift einfach nicht, dass wachsender Reichtum und wachsende Arbeit zusammengehören. Aber wir, wir werden uns mit dem Hartz-IV-System niemals abfinden. Applaus Rücksichtslose und ungebremste Profitmaximierung zerstören auch die Natur und das Klima. Deshalb überlassen wir den dringend anstehenden sozialökologischen Umbau und den Klimaschutz nicht den Grünen. Wir streiten für eine wirkliche Verkehrswende, für den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, für die massive Senkung der Fahrpreise bis zum Nulltarif. Und die und die finanzierung beginnt damit, dass die betrügerischen autokonzerne saftige strafen bezahlen müssen. wir sind die partei des sozialökologischen umbaus. wir sind die partei des klimaschutzes. liebe genossinnen und genossen, im vergangenen jahr haben wir 8500 neue mitglieder gewonnen. darauf bin ich stolz. Zwei Drittel unter 35 Jahren, viele von Ihnen aus Pflegeberufen, Köche, Sachbearbeiter, Azubi, Studierende. In Bayern sind wir 1.000 Mitglieder mehr als vor einem Jahr. Das ist großartig, liebe Genossinnen und Genossen. Wir sind inzwischen die jüngste Partei im Westen, in einigen Großstädten stärker als die Grünen. Wir sind im Osten an drei Regierungen beteiligt und stellen einen Ministerpräsidenten. Wir haben bei der letzten Bundestagswahl das zweitbeste Ergebnis unserer Geschichte erzielt. Wir haben mit René Wilke in Frankfurt Oder die Oberbürgermeisterwahl gewonnen. Und in Frankfurt am Main mit Janine Wissler neun Prozent geholt. Wir sind gerade in den Umfragen stärkste Partei und liegen in Bremen bei 17 Prozent. Lasst uns, lasst uns diesen Rückenwind nutzen. Lasst uns dafür kämpfen, dass wir bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen zulegen dass wir in Thüringen den Ministerpräsidenten verteidigen, dass wir in Bremen, Sachsen und Brandenburg gestärkt werden. Lasst uns mit vereinten Kräften im nächsten Jahr neun Kommunalwahlkämpfe und die Europawahlen erfolgreich führen. Liebe Delegierte, das Schicksal und die Zukunft einer linken sozialistischen Partei entscheidet sich daran, ob wir selbstbewusste, selbstständig denkende und handelnde Mitglieder haben. Mitglieder, die sich in Kommunen, Stadtteilen und in den Gewerkschaften verankern, die in sozialen Bewegungen eine Rolle spielen und die sich in Bündnisse einbringen und gleichzeitig die eigene Basis stärken, die öffentlich wahrnehmbar sind als linke Kraft, für mich ist das die entscheidende Frage der Zukunft. Für das Konzept einer modernen, sozialistischen Mitgliederpartei werde ich persönlich eintreten. Und dafür kämpfe ich wie ein Löwe. Liebe Genossinnen und Genossen, Seit der Bundestagswahl ist viel Kritisches zu unseren Positionen, zu Flucht und Grenzen gesagt worden. Es geht dabei nicht weniger als um unser Selbstverständnis. In einer Zeit, in der gegen Flüchtlinge, Ausländer und Muslime gehetzt wird, in einer Zeit, in der das Asylrecht mit Füßen getreten wird, in so einer Zeit muss es eine Partei geben, die nicht zuschaut, so wie Menschen im Mittelmeer ertrinken. Mit, mit unserem Dreiklang zur Flüchtlingspolitik sind wir gut aufgestellt. Erstens wollen wir Fluchtursachen bekämpfen. Das wollen alle, aber keiner tut's. Dabei kann man sofort etwas für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung tun, zum Beispiel Agrarexporte stoppen. Wir exportieren Zehntausende von Tonnen EU-subventioniertes Hühnerklein nach Afrika und zerstören damit die Existenzgrundlage viel Grundlage vieler Kleinbauern. Man kann auch sofort sofort die Waffenexporte stoppen und endlich damit aufhören, Tod und Elend zu exportieren. Lassen, lassen wir uns nicht auf die Lüge ein, das ginge nur langfristig. Zweitens, wir streiten für eine soziale Offensive für alle. Es ist das ständige Mantra der Herrschenden und der Reichen und der Rechten. Die unten sollen sich um die Brosamen streiten, damit sie den Blick nicht nach oben richten, dorthin, wo die eigentlichen Verursacher der Misere sind. Mit, mit unserem Steuerkonzept könnten Milliarden dafür verwendet werden, Geflüchteten zu helfen und gleichzeitig allen in Deutschland ein besseres und angstfreies Leben zu ermöglichen. Und dann wäre es eben nicht so, dass es nur für die einheimische Bevölkerung oder für die Geflüchteten reicht. Das ist keine Träumerei und auch kein Realitätsverlust. Das ist für mich linke Politik. Applaus Drittens, wer vor Krieg? Wer vor Krieg, Verfolgung und Armut zu uns flieht, dem müssen wir helfen. Jedes Kind, jeder Mensch, der an den Außengrenzen Europas elendlich ums Leben kommt oder im Mittelmeer ertrinkt, ist ein schrecklicher Skandal. Und wir finden uns damit nicht ab. Wir brauchen sichere legale Fluchtwege und offene Grenzen. Für diesen, für diesen Satz im Leitantrag stehe ich. Die Linke verliert ihr Herz und ihre Seele, ihre Funktion und ihre Bedeutung für den Kampf um eine gerechtere Welt, wenn wir uns nur auf die Verwaltung von Missständen und auf nationalstaatliche Verteilungskämpfe beschränken. Dafür gibt es schon genug Parteien. Uns, uns, Die Linke. Uns, Die Linke, gibt es, damit es eine Stimme gibt, die sagt, eine andere Welt ist möglich, eine solidarische Welt, eine Welt für alle Menschen. Hier können wir keine Abstriche machen. Dafür stehe ich, dafür streite ich und dafür bin ich in der Partei Die Linke. Liebe, liebe Genossinnen und Genossen, Karl Marx sagt, es geht darum, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Das ist es, was wir tun müssen. Die Farbe der Zukunft ist nicht blau, nicht schwarz, nicht gelb, nicht grün und schon gar nicht braun. Die Farbe der Zukunft, liebe Genossinnen und Genossen, ist rot. Rot. Rot steht für Leidenschaft und Liebe. Ohne Leidenschaft können wir die Kämpfe nicht gewinnen. Ohne Liebe zu den Menschen haben sie keinen Sinn. Und Rot steht für die Solidarität, auch untereinander. Deshalb lasst uns gemeinsam und nicht gegeneinander. Unsere Differenzen klären, unsere Kräfte bündeln und unsere Inhalte durchsetzen. Die Welt braucht rote Politik, sie braucht sie mehr denn je für eine Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt. Vielen Dank an dich, Bernd. Ich muss jetzt noch mal auf so etwas so Schnödes hinweisen, dass also die Abgabefrist für die Wortmeldungen damit ebenfalls abgelaufen ist. Unsere Redeliste ist geschlossen. Liebe Genossinnen und Genossen, ihr habt auf euren Plätzen geheim.